Wir machen heute die Battle plus Bestrafung Challenge, wir, also wir machen jetzt verschiedene Battles, 5 immer, und dann noch die zugehörige Strafen. So, die erste ist jetzt Daumenketchen. und wer beim Daumenketchen verliert, der wird mit einem Filzstift angemalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3! <lacht> <lacht> Jetzt kriegt man die bestrafen. Oh, nicht ins Gesicht! Schön, schön, schön! Einer von uns beiden macht das. Also, einer von uns schießt gleich mit der Nerf. Wenn er es schafft, kriegt der andere die Bestrafen. Wenn er es nicht schafft, kriegt er die Bestrafen. Also, einer von uns beiden macht es. Wir müssen es freiwillig auswählen. Und der Verlierer. Der kriegt Leo auf die Stirn. Okay. Wir können jetzt buzzern. Wenn wir buzzern, machen wir es. Zwei, zwei, zwei, eins. Okay. okay, Maxi hat als erstes gebuzzert. Das heißt, er macht die Nerf-Challenge. Wenn er es schafft, dann wird ich bestraft. Wenn er es nicht schafft, wird er bestraft. Und du hast nur einen einzigen Schuss. Aber nicht mich abschießen. Go. Yes, ah nein, bin ich doch nicht. Okay, ich werde jetzt bestraft. Ah, das ist kalt. Oh, das brennt. brennt. Doch, das ist auch ein bisschen in den Augen. Okay. okay. Augen offen halten. Also wer länger die Augen offen hält, ohne du blinzen. Der Verlierer muss eine Socke überqualif geben. Können wir 3, 2, 1, go! Scheiße! Du hast geblinzelt! Schon ja. wieder! Okay. Okay. So, die Challenge hat Maxi verloren. Die nächste ist länger sagen. Also wir müssen jetzt A oder O oder irgendwas sagen, ohne dabei einzuatmen. Und Wer das nicht kriegt, der kriegt eine Ladung Wasser ins Gesicht geschleudert. Ah. Okay, Maxi hat verloren. Okay, Maxi kriegt es ins Gesicht. Ah! Kommen wir nun zum Finale. Also, wer das Finale verliert, der muss die Socke des Gegners inhalieren. Also so richtig einatmen. Ja. Das, letzte, das Finale ist jetzt ein Quiz. Ah ja, wir kriegen jetzt eine Frage vorgeschmettert. Wer die, wenn ich die jetzt sage und ich sage die falsch, dann werde ich bestraft und wenn ich die richtig sage, wird Maxi bestraft. Der sagt jetzt eine Quizfrage und um müssen... wir wir Wir Die seit seit seit haben seit Lochis ihren YouTube-Kanal? <lacht> die Lochis. Ah, seit seit seit seit seit seit seit ja, ähm, seit seit ich war mir, ich, 15, ne? seit seit seit seit seit Ja, richtig. Okay, okay, okay, okay, geh da weg. Nicht, nicht klatschen, Maxi. Ja, ich klatsch nicht. Ja. <lacht> das, ist doch, das ist doch richtig. Ach. Du musst ja. weg.